Herzlich willkommen zu Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und heute geht es nämlich um Felix. Hallo Felix. Hi, ich bin der Felix von What About It. Ähnlicher, ähnlicher Weltraumkanal wie der von Mo. Und äh, ähm, ja, ich freue mich riesig, heute Abend hier zu sein. ist jetzt das zweite Mal schon und ich hoffe schon, dass er mich zum dritten Mal einlädt. Ja, herzlich willkommen Felix, ich fange nochmal an, dass du nochmal hier auf der virtuellen Senkrechtstarter-Couch bist, jetzt schon zum zweiten Mal und diesmal geht es auch um Raumfahrt, aber es soll so ein bisschen um dich gehen, weil du gehst ja in die äh, USA und äh, das ist ja schon irgendwie eine, eine, eine krasse Entscheidung und äh, ja. es ist natürlich eigentlich traurig, dass du äh, Deutschland verlässt, aber da wird es ja zum Beispiel, ich habe dich ja nie privat kennengelernt, wir kennen uns ja nur virtuell in solchen Zeiten und ähm, das Schöne ja irgendwie an den Zeiten ist, man ist dann ja gar nicht mehr so aus der Welt. Wir sind so irgendwie zusammengewachsen, ob jetzt in den USA oder in Japan oder Australien und die Raumfahrt und die, die Hashtag Team Space Community vernetzt sich ja auch immer weiter. Ja, ist Wahnsinn. Bei mir sieht es ähnlich aus auf dem Kanal auch. Der, das Team hinter What About It kommt vom ganzen Planeten. Also es ist von überall das was ist. da und es ist ganz herrlich. Team Space. <lacht> das ist ein guter Punkt. Ich hätte fast dich vielleicht heute verloren. Wenn in Boca Chica vielleicht irgendwie das Wetter letzte Woche besser gewesen wäre, dann hätte es sein können, dass du heute live gehen musst. Und äh, ähm, ja, äh, wir wollen natürlich, dass das Starship sich, sich weiterentwickelt und dementsprechend ist es ja eigentlich schade, dass es da letzte Woche so äh, nicht weiterging. Aber natürlich irgendwie schön, dass das jetzt äh, zum vereinbarten Termin irgendwie geklappt hat. Ähm, weißt du, also was ist momentan so die Lage in Uh, Boca Chica, was würdest du sagen? Ähm, hast du irgendwelche Ausblicke oder so? Oder was denkst du, so in den nächsten Tagen so dran? Mm, die haben ja äh, aufgrund dieser Kältewelle, die da rein schwappte, große Probleme gehabt. Dann haben sie Power Outage in halb Texas gehabt, weil das Power Grid, äh, ich spreche schon wieder zu viel Englisch, weil das Stromnetz nicht klarkam mit der Kälte, sind Transistoren kaputt gegangen, Leitungen zusammengestürzt, weil der Frost da drauf die Leitungen runtergerissen hat. Und jetzt habe ich gestern ähm, mit ähm, Dayton Costlow gesprochen. Das ist ein sehr ähm, ähm, aktiver Fotograf da unten und der erzählte mir jetzt auch noch, dass sie, der wohnt auf South Padre Island und der erzählte, dass ihnen jetzt auch noch das Wasser wegbleibt. Ähm, also die Infrastruktur da unten ächzt und stöhnt unter diesen Klimaproblemen und deswegen, äh, SpaceX hat dadurch auch Probleme gehabt, natürlich. Äh, mhm. Die hatten zwar ihre eigene Stromversorgung und die haben auch ihre Solarpanels da, aber zu 100 Prozent ist das nicht zu decken. Das bedeutet, die Arbeiten sind auch da langsamer gewesen, als sie eigentlich hätten sein sollen und ähm, testen an testen war nicht zu denken bei klirrender kälte und windgeschwindigkeiten von 35 bis 40 meilen in den in den bönen äh, das sind 55 km h windböen dass das kannst das geht nicht mhm. und ähm, deswegen hat es da nicht viel fortschritt gegeben beim starship wo es aber extrem viel fortschritt gegeben hat und darum geht es auch in meiner heutigen episode die vor 35 minuten rausgekommen ist äh, ist das ist die launchzeit ähm, da wird geackert wie verrückt, buchstäblich. Da wird alles umgegraben und Leitungen gelegt. Und äh, für diesen Orbital Launch Mount, also für das Orbital Pad, was sie da jetzt bauen, ähm, bewegen die da momentan Himmel und Hölle durch die Gegend. Also da tut sich vieles. Mhm. Ähm, beim Starship, Serial Number 10, was da momentan auf dem Pad steht, ähm, Gab es gestern ein paar Tests, wie genau, was genau das war, habe ich mich gar noch nicht informiert, weil ich äh, mitten in der Produktion zur letzten Episode war. Ich habe mal reingeschaut. Es gab Farmventing, aber keinen Frost, so ich das gesehen habe. Also ein cryo war es nicht. Ähm, und heute sollte eigentlich ein Static Fire stattfinden. Das war jetzt aber auch nicht der Fall. Vielleicht dann also morgen. Es gibt Road Closures, für. gab es für gestern, gibt es für heute und gibt es für morgen. Und für Donnerstag gibt es einen Unlimited äh, TFR, bedeutet... Eine, eine Luftraumbegrenzung bis ins All rauf, bedeutet, da darf gar keiner drüber fliegen am Donnerstag. Das sind normal diese Bedingungen, die SpaceX sich da einrichtet für Starts. Ob das nun am Donnerstag ein Start wird, ist fraglich, weil sie müssen noch Static Fire machen. Wenn sie das okay. schaffen, könnte es tatsächlich am Donnerstag zu einem Flug kommen. Aber ich habe gelernt, über die Zeit, dass das Anstellen von Vermutungen zu äh, Starship -star Starts manchmal <lacht> sehr schwierig sein kann. Deswegen halte ich, da, halte ich mich da meistens zurück. Also es ist, es ist im Bereich des Möglichen, dass da diese Woche noch ein Start stattfindet, aber hundertprozentig ist es nicht. Mhm. Das ist schwer zu sagen. Mhm. Das ist auch so der Hauptgrund, ich glaube, die Leute, die sich das hier gerade angucken, die sind, äh, die kennen dich alle äh, und äh, die, die muss ich nicht mehr zu dir locken, aber ansonsten findet ihr Link zu Felix' Kanal unter dem Video, ähm, Hauptgrund dich zu gucken ist, äh, um up to date zu sein, also äh, ich kenne eigentlich keine Quelle, mit der man sich so geil, so gut auf dem Laufenden halten kann und wo man ähm, bei, ob das jetzt Starship ist, ob es SpaceX im Allgemeinen ist oder Raumfahrt, ähm, immer auf dem neuesten Stand ist. Und das ist halt auch zweimal die Woche, ne? Also plus die Livestreams, ja. also äh, man ist eigentlich rundum versorgt und man braucht keinen Netflix mehr. <lacht> ist auch günstiger. <lacht> ja, wir was wir an, an Content... Äh momentan veröffentlichen, ist unglaublich und mhm. wäre ohne das Team im Hintergrund auch gar nicht möglich. Das ist eine Riesenmaschinerie, die da im Hintergrund läuft. Das bin nicht nur ich, das versuche ich so oft wie möglich zu erwähnen. Ich, ich mache einen Hauptteil der, der, der, der Scripting und, und Aufnahmearbeit und die Recherche, die kommt auch größtenteils von mir, aber alles andere, alles, was da so im Hintergrund läuft, die, ganze, die ganzen Livestreams, die ganze der Discord, die, die, die Planung für die neue Webseite, die wir da momentan am Laufen haben und so weiter und so fort. Das ist alles das Team. Und das ist ganz großartig. Das ist irre. Das ist einfach ein herrliches Gefühl. Das bringt uns zu einer Frage, die wir auf unserem Discord hatten. Und zwar da hat Martin, einer der Mods, gefragt, wie sind deine Livestreams eigentlich organisiert? Also Mods, Technik und so. Und ich meine, du hast auch Einblendung und so. Und das ist also... Ja. Ähm, wie viele Leute arbeiten da normalerweise parallel irgendwie Hintergrund? Oder ähm, wie ist es? Gibt es da irgendwie so Team so und so, Team so und so? oder? Ja, ähm, also wir, wir verwenden verschiedene Werkzeuge. Zum einen was, was ich hier auch vor mir habe, was ich jedem Livestreamer nur wärmstens empfehlen kann und, das, und, und damit auch dir. Das ist ein bisschen Investition, aber es gibt das Ding in drei Größen, glaube ich. Das ist das Stream Deck, äh, das ähm, Elgato Stream Deck. Es fokussiert jetzt gerade nicht, weil es noch auf meinem, da ist es und da ist auch der Hype-Knopf da hinten. Da ist der Hype-Knopf, <lacht> das ist ganz wichtig. Okay, da sind sämtliche meiner Szenen zum Beispiel drauf für OBS. Da kann ich meine Lautstärken einstellen, da kann ich Chatnachrichten raushauen, da kann ich mein Mikrofon muten oder auch mal die, die Toilettenpause ankündigen, hier mit dem Knopf und so weiter und so weiter. Das Ding ist unglaublich praktisch. Ich benutze das noch nicht lange. Es war eine Spende meiner Patrons und äh, YouTube-Member. Das, das ist so ein klassisches Ding, wofür ich dieses Geld ausgebe. Und ähm, das Teil ist ein, ein Segen, Es ist wirklich. Also es gibt es in ganz klein mit, glaube ich, bloß 15 Buttons. Und das reicht eigentlich auch aus, weil man kann sich Ordner erstellen. Das bedeutet, man kann, man kann sagen, ein, ein Ordner für Streaming, ein Ordner für den Desktop, ein Ordner für, für Episodenproduktion. Man kann das Ding für alles Mögliche verwenden. Das ist momentan mein Herzstück auf dem Schreibtisch, wenn ich ähm, streame. Dann habe ich natürlich mein Studio zur Verfügung mit der gesamten Beleuchtung und dann ähm, inzwischen einem sehr, sehr teuren Mikrofon und lauter solche Sachen, das sind auch alles Gaben von meinen Unterstützern. Das ist, da fließt dieses ganze Geld rein. Ähm, das wäre ich als Person. Ich benutze Streamlabs OBS zum Streamen. Ähm, ich habe fünf bis sechs verschiedene Browser-Tabs offen, ähm, während ich streame. Ich habe ein Trello-Board offen. Trello ist eine, eine ähm, Webseite, auf der man... Ähm, also, Organisationsboards erstellen kann und darüber managen wir die ganzen Fragen. Meine Moderatoren ähm, ähm, schreiben diese Fragen in ein Trello-Board und in dem Trello-Board sehe ich die dann aufpoppen und kann die mir zur Seite schieben oder direkt beantworten. Und wenn ich es beantwortet habe, schiebe ich, schiebe ich sie in dann und so weiter und so fort. Darüber läuft diese Organisation und dann kommt die Magie des Teams im Hintergrund. Wir haben ja inzwischen einiges, was wir in den Livestreams machen. Wir machen zum Beispiel diese Twitter-Einblendungen, die, wo man mit einem Hashtag tweeten kann und dann läuft das in unserem Stream. Das ist alles tatsächlich selbstprogrammierte Software von, aus unserem Team. Da sind Leute okay. hingegangen und haben diese kleinen Programme programmiert, mit denen wir dann die, da die ganze Organisation machen. Wie das funktioniert, ich, ich bin ein End-User. Ich, ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass also bei jedem Livestream im Normalfall mindestens sechs bis acht Leute im Hintergrund arbeiten, um was? mich zu versorgen mit Fragen, äh, mit Informationen. Äh, gerade bei Starship-Livestreams ist es ja auch nur auch sehr wichtig, dass man immer up-to-date ist, was nun gerade eigentlich passiert. Kommt jetzt das NASA-Flugzeug schon oder ist äh, oder äh, äh, ist das Patch schon clear und ist vielleicht irgendwo anders was Interessantes noch passiert und hat Elon Musk getweetet oder was auch immer, wenn ich das alles selber, äh, es, das geht, man kann das auch alles selber ähm, unter Kontrolle halten, aber dann, dann wird es schwierig. Und dann gehen vor allem acht Stunden Livestreams nicht. Weil wenn du, diese, wenn du auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzt und das acht Stunden lang, dann fällst du irgendwann tot um. Und da ist das Team einfach unglaublich stark. Das ist Wahnsinn, was die da machen. Wie genau die sich da organisieren. Ich mache immer die Livestreams. <lacht> Ich, ich, ich kriege immer nur von denen sämtliche Informationen. Ich weiß, da steppt der Bär bei uns im Discord. Die vernetzen sich über den Discord und äh, das ist eine, das greift alles ineinander da. Das ist Wahnsinn. Die sind, die sind sehr geübt inzwischen. Wir haben die 100 Stunden Livestream voll auf dem Kanal und ähm, viele von denen, die da mithelfen, waren von Anfang an dabei und die wissen einfach genau, was sie machen müssen. Krass. Das ist toll. Da habe ich mir eine Frage zu, aufgeschrieben, die hätte ich eigentlich später erst gestellt, aber ähm, alle, die sich so ein bisschen äh, in, in, in deinen Sphären beschäftigen oder deinen Stream, äh, kanal regelmäßig gucken, den sagt der Name Split Second Mom Was. Und ähm, ja, äh, ich habe ja mit Steffi ja. auch schon gesprochen und äh, ganz, ganz toll, was sie irgendwie auch organisiert. Hat. Unser erster Livestream hat sie im Prinzip dann die Organisation gemacht, von wegen wann wir das machen und so. und ähm, und da ist so meine Frage, ob das so ein bisschen so ein Familienprojekt ist, weil ähm, ja, man, man hört und sieht oft was von ihr. Also na, äh, ihre Streams gibt es ja jetzt leider nicht mehr aktuell. Äh, sie hat aber schon gesagt, dass sie da auch mal wieder ähm, was machen möchte. Ähm, ja, ich, ich ja. nötige sie ständig. Ja, hoffentlich. Also, ja. Split Second Mom ist die Frau, die mir mal dieses Ding hier angesteckt <lacht> hat. Das ist meine Ehefrau. Und ähm, die ist von Anfang an dabei gewesen. Die war von Anfang an... Ähm, extrem angetan von der Idee, hat mich in jedem Zug unterstützt, manchmal auch blind, die, dass wir es beide noch nicht genau wussten, wie das überhaupt funktionieren soll. Und sie einfach sagte, mach du mal, ich vertraue dir da und ähm, die hilft überall. Die ist das ein, ein, ein Herz in der Community. Sie macht das, das gesamte Teammanagement. Immer wenn irgendjemand Neues dazu kommt und sagt, ich würde gerne helfen, dann sage ich dem, ich sprich mal mit Split-Second-Mom, weil die das so toll macht, Es ist es ist, ist ganz großartig, sie organisiert die ganzen Team-Meetings, die wir machen, also einmal in der Woche ein team um immer alle auf dem gleichen Stand zu sein und äh, sie organisiert wie eine Verrückte im Hintergrund rum und ich bin ihr da, wenn du jetzt gerade zuschaust, Schatz, ich weiß es nicht genau, dann, ich liebe dich über alles dafür, dass du das tust, die ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Team, ja. Ja, vielen Dank, dass du Felix so unterstützt. Das, äh, wir wir ge genießen das alle sehr. Ich weiß nicht genau, ob sie da ist. Ich schiele immer in den Chat rein. Doch, da ist sie doch. Schau, da. Stephanie Schlange heißt sie hier gerade. <lacht> da ist sie. <lacht> sie ist immer in der Nähe. Liebe Grüße. <lacht> ist Übrigens, ihr habt es gerade gehört, also auf, man kann das ja im Twitter auch lesen. Felix Schlange. Das war so ein bisschen der, der, der Joke hinter dem Thumbnail, von wegen, dass ein... Ähm, Krokodil eine Schlange beißt äh, oder isst, äh, weil Felix ja nach Florida geht und da soll es ja Krokodile äh, oder Alligatoren geben. Die soll es ja geben, ja. <lacht> ähm, du hattest auch in einem der Livestreams meistens, naja, also ja, klar, irgendwie Naturschutzgebiet, äh, da gibt es die schon, aber es ist jetzt nicht so, dass die da permanent irgendwie ähm, überall rumlaufen und äh, andauernd äh, YouTuber essen. Und, ähm, das hoffentlich nicht. Mehr. <lacht>